Yo, hi, und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play Tales of Hesperia, the definitive edition wir sind in wie heißt auch noch mal kapur Torem. also die andere seite von dem hafen wo wir auch ursprünglich hin wollten ja wir haben versucht diesen ein gouverneur zu finden und sind dann mit dem schiff hier rüber gefahren auf der Verfolgungsjagd und ja die meeresbrise Okay, aber glaube, wir können uns gar nicht heilen. Ich habe gar kein Geld. Ich habe alles ausgegeben für Ausrüstung und so, was wir jetzt alles lernen müssen. Ja, Der Kutscher an jeder kann ja was lernen, geil und ja wartet hier, glaube ich, auf uns. Ne? Oh, hallo, ihr sind ja lust auf ein kleines Spiel. Ich mit mir? Ihr glaubt, er hätte schon gewonnen, weil ich eine Frau bin und habt euch geschnitten. Weil weit härter bocken als die lausigen Kerle. Mit was denn? Ich will gerne spielen. ist oh, sich zu, dass ich die will natürlich gerade schaut auf den Biest, wir da haben. Ja, die sehen beschäftig aus. Das ist ein Reise ihr könnt können informationen austauschen. Sonne, ich konnte in den letzten drei tagen äh, nicht rüber nach Caponor wegen des schlechten wetters frustriert denn hier in Caponor scheint die sonne schon komisch weil wie das wetter an zwei nahen orten so unterschiedlich sein kann ja wir wissen ja warum ne? blast ja und wer du findest hier wieder geld nimmst du ja nicht mit matte ja, eine matte die kann man mitnehmen ne? magisches auge ja da ne, aber eigentlich ich glaube wir haben alles mögliche gekauft magische auge ich kann mir nicht viel leisten, ich habe nicht so viel Geld. Ich kann ein paar Sachen verkaufen. Wäre vielleicht meine Idee. Meine Grinding-Session müsste ich ja eigentlich nur einige Objekte haben. Was zum. Ups. Ja, der tut wieder unschuldig. Sitzendao, Ihr Sitzendao, Ihr 嘘フレン。 You watch today, she must you repeat. <laughs> Frantis. da Was? Ja, ist was? Das ist schon wieder mich 21 Uhr, wir kommen in noch vorbei. Ich habe schon gehört, wie nebenan wieder jemand aufgemacht hat. weiß nicht, wie man so blöd sein kann, sich dauernd so zu verschellen. Ein bisschen zu bekannt. Okay. ユリ。 帝国けど。<笑> naja fliegen irgendwas geändert also funktioniert auch andersrum ich nehme an er will einen hohen rang erreichen damit er was ändern kann oder so ne damit er halt mehr man hat möglichkeiten hat あなた わかりました。少年。え、やどう。勇理<笑> Jurjus, yeah. oh, also in der Stein des <lacht> Tegakari was ich von allen und jeden getrennt. Raven und das Sammeln von Infos, ja, ne? ja müsste ja eher da gewesen sein, ne? Ja. ich mal ein paar Sachen hier verkaufen. Ich habe da bestimmt einige, ja. Mal der ganzen Grinding Session hier. In so Also ja. Können wir ein bisschen verkaufen von den Sachen, die man 90 Mal haben. Ich nicht, dass wir so viele Sachen braucht werden, dann kommen wir uns ja noch ein paar Heilmitteltränke äh, magische Augen hätte ich gerne und einige Tränke, wo ich eigentlich auch nicht was eigentlich schon Essen genau. Also war ja vollkommen gerüstet, haben sogar noch ein bisschen Geld übrig und sind allzeit bereit. Matsum. Hey. Da ist er doch. 騙し 騎士団も俺相手にしてる<笑> Apatia. sag es, ich die ich schon, ich 1人 高専的なの<笑> <lacht> ist gerade richtig dran, ne? Ja, <lacht> Ja, da wir Gut, mit allem wieder vereinigt. Es handelt sich um ich, glaub, ich jetzt bald reingehen können? Glaube ich, ob reingehen können? Okay, vielleicht kommen wir jetzt an einigen dingern rein. Vielleicht sage ja jetzt irgendwas. Scheint nicht. Ich mein Kamin ich vor euch anmachen. machen immer den, ich möchte mal die Frisur anzünden. Die ist aus wie hartes ist aus Herkules aber die haare löscht ja, die firma ich voll gemacht hm? aus verschlossen wir können ja nirgends ein nach gut dann würde ich sagen wir verlassen die stadt weil ja nichts anderes mehr zu tun ist und wir gehen aber erstmal hier rein und heilen uns hoch weil Mann, was für eine seltsame Truppe. Ein Hund und sogar ein paar Kinder. Verwandte scheinen sie auch nicht zu sein. Der butorum ist das Tor zur ganz äh, Tolbesia. Tolbesia, keine Ahnung. Mit von vielen interessanten Leuten besucht. Bei den vielen Gehen, die hier vorbeikommen, ist so ein Kunterbunttaufen gar nicht ungewöhnlich. ist Ich kann schwören, dass ich diesen Jungen Mann schon einmal irgendwo gesehen habe. Sie auch, meine Dame. Ehrlich gesagt kommt er mir ebenfalls bekannt vor. Ich frage mich, wo sich sein Gesicht schon mal gesehen habe ich mir das letzte Unrecht. ich wünsche ihnen einen schönen aufenthalt aber klar auch danke das hatte diese katzin zu bedeuten versteckt sich der gesuchte Mann weg hier drin davon bin ich überzeugt er kam mir gleich irgendwie bekannt vor und als ich diesen steckbrief sah wusste ich sofort dass er es war die ist immer da vorne hm. gut bleiben sie zurück ja natürlich hey, aufwachen hm, was willst du denn? Es ist mitten in der Nacht. Ich für mich auf meine cornflakes Nein, die werden sonst zu matschig. Ich sagte aufhören Carol. Wir müssen ja verschwinden. Der gesuchtmann ist mit drei Freunden und einem Hund unterwegs. Seien Sie also vorsichtig. Ein Kaiserlicher Retter lässt sich von gewöhnlichen Verbrechern nicht besiegen. es ist Elise Junge, aufwachen hier zwei. Also gut, Hände hoch und schön brav rauskommen, was Sie sind kommen. Okay. Was war denn da eben los? Wie ist auch wieder uns jemand verpfiffen. Verpfiffen? Du bist zu ja einem Ungunsten leider viel zu bekannt, juri Der Einfluss der Geld ist im Torin doch sehr groß. Vielleicht wollte dieser Ritter nur seine Machtlosigkeit kompensieren. Wie dieser Ritter hat lediglich seine Arbeit getan. Bitte behalte deinen Beleidigungen in Zukunft für dich. Und wenn er so weit geht, werde ich hier nicht zum Schlaf kommen sind wir da vorgekommen, oder mich zu werden, oder etwa nicht? Darüber können wir doch froh sein. Froh, so etwas ist verdammt lästig. Wenn wir einmal eine Gaststätte übernachten, kannst du mit dem Hund draußen schlafen. Äh. Wir brauchen eine Verkleidung, los, da kommen Kostüme ins Spiel. Ich habe erdbeben zerstört. Ich hab ich okay, mein was passiert, wenn ich jetzt hier wieder schlafen gehe? Guck mal. Was nichts, Ich meine, das wird jetzt jedes Mal passieren, wenn wir irgendwo eine Gaststätte übernachten. dann mit dir, ich will spielen. Da muss ich mit dir. Okay, ich dachte. Wenn sie irgendwie eine Frau ist, muss ich auch mit der Frau reden, weil sie sagt... Ah, Guck mal. mal sind Finn und Ko noch hier? Tag ist damit mit. Okay. Aus hier ich glaube Ausrüstung haben wir alles mögliche, ne? Was wir haben wollen. Ich glaube, wir müssen extra eine Lederpeitsche oder so kaufen oder so, ne? uns irgendwie noch gefehlt. Da, ja. äh, da haben wir. Genau zur Sicherheit hier gucken. Fisch, Wasser, okay. schlägel haben wir. morgen haben wir. Schal haben wir. Ja, Plus kann ich alles nicht erstellen. Schal haben. Ich brauche einen Schal unten und CS-Leder. Nicht beides noch nicht verdammt. Auch CS-Leder zweimal. Der Lederpeitsch haben war Okay, Keine Ahnung. erstmal müssen wir den Überblick haben mit unserer Ausrüstung. So, aus ja, hier, wir müssen eine Stadt, die von einem Erdbeben zerstört wurde, ne? hingehen. Na, neue Gegner, oh. und da links sehe ich schon wieder die Links. Hier diese Karawane Krammann. 15. Fresse Das Ist so nervig, ne? Warum fliegen die denn jedes Mal direkt um? Ich denke, es hat er... sagen, ob ich das jetzt beides mal Was sind immer diese Geräusche? Sind die das? Hören Sie das? So, ich muss... Fisch, die auch die für irgendwas. neue gegner hat glaube ich weiß ja nicht ob sie ist leder man sieht nicht bei den verlassen ne glaube Repeat macht diese geräusche oder aber er macht jetzt nur noch einen schaden genau stimmt weil er diese eine fähigkeit hat Das ist so dämlich ne die fliegen diesen schock hier direkt um und dann kann ich hier nicht treffen wir haben ganz schön viel ausgehalten ich glaube wir bieten immer aus der truppe erstmal raus Wenn er nur einen schaden abziehen kann das ist irgendwie nicht so Ja. Was? Oh Weiß nicht, hab ich gegen euch schon gekämpft. Jo, Dreck. Oh. Gegen Kämpfe ja wohl viel schneller. Aha, weg von der. Hatten wir hatten für einen Angriff, den von Carol gesehen. Wir haben Sachen gelernt, gut. Ah, neue sachen lernen bitte ein art stärker als angst wenn man mit einem hammer ausgerüstet ist okay cool und verdammt sie braucht immer noch Was? Oh, Panzerschale und Wasserstoff. sagen irgendwas? Komm. Geheimnisgebiet Gebiet oder so? Nö, okay. Na, geh weg. Mein Gott, ist das schnell. Gibt nur ein Weg, wo wir hingehen können, so wie er aussieht. Also, ja, wir mal hier kurz rasten oder geht es da auch weiter? Das ist eine Brücke, aber die versperren das voll. Ja, elenden, im letzten Mal wir haben einfach diesen Weg hier versperrt, wo man hochgehen konnte. Aber ah, jetzt hier dir? Wie geht's, ist es gut. 50 galt her damit das gönnen wir uns noch mal quest okay das will ich zur brücke gehen, gehen ich schmeißt mir mich einfach wieder vorne raus ich will mal zur brücke gehen, gehen nein dürft nicht aber ist so direkt dahinter nein weg da Hier hat er mich auch noch getroffen Du. Oh, ehrlich oh es ist repeat wieder teil der truppe da sieht sieht doch nicht ab mann jeder angriff irgendwie zu langsam aber ich sorge für ja mich irgendwie immer genau dazwischen an hm. Gut gemacht Rupied, aber ich glaube du willst nicht wird es nicht bringen wasser kriege ich nicht Leder kriege ich nicht müssen wir mal weiter. Oh, guck mal, sieht schön aus hier. What? Was? hat er ein Fragezeichen? Du bist ja, doch so genau da vorne. Und Ding. Ja, eigentlich ja, oh, ja ist halt Boom. weiß ich noch wegen gato so wir diesen boss noch sehr oft hier erwähnen habe ich so für in diesem spiel erwesens in den nächsten spielstunden oh, dankeschön äh. gibt sogar nicht was sagen Verita. Ich kriege kein Wasser und kein Lederpanzer, also, ihr hey denn? Nee ich habe noch nicht da, da. genau. Ich wollte erst sagen, aber wusste nicht, ob das wieder richtig war. Macht der Schaden. kann ich mal jemand heilen bitte schön mit aber völlig nichts bekommen es hat auch neue gegner da rechts war irgendwas Da ich treffe schon wieder nicht, ey. Weil irgendwie zehn Minuten hier noch am Boden liegen Ich krieg ja keinen Schaden rein. Was hm. ist das? auf uns diese Geräusche, oder? was Hast du diese Geräusche, Kevin? Warum schon reiß ich nicht mal zusammen? so wie Rita. Aua. TP auf Blöde Eine fette über noch nehmen. Alter, muss sagen? Schönen Panzer. Was haben wir bekommen? Da braucht man auf irgendwas. Ja, das? Die Stadt, die vom erb zerstört worden ist, sieht ein bisschen zerstört aus. Also mit gerne mal einen Shop oder so noch finden. Dann könnte ich diese beiden Dinger hier neu erstellen. ein Ding, glaube ich. komm mal bei der hinterlässt doch bestimmt hier so hart ne? Gott. Das sind zwei <lacht> <lacht> da bringt schon irgendwie ne funktionierte überlebt in tales of der bis auch so ich war nämlich nicht so broken in erinnerung dass das so war que panzer halber schaden vier schaden kleinster schaden gut kommen man das wieder entfernen ja er hat nichts anderes gerade habe ich schon gefragt, warum diese Fähigkeit überhaupt aktiviert wurde, aber ist aber halt ne vielleicht wird das ja irgendwann nützlich aus irgendeinem Grund, wird schon irgendwann nützlich sein, oder was hat hier? oder das sieht auch aus, als wäre es durch ein Erdbeben kaputt gegangen. ist nicht die Art von Gil oder Söldner. es ist nicht die durch das Erdbeben zerstört Stadt, oder? Ja, hast du das Ding im Wald gesehen, bevor wir herkamen? Ich glaube schon. Die Söldner sind so. Lass uns umkehren. Wald. Muss du da erstmal gucken. irgendwann konnte ich neu herstellen. Ich weiß noch nicht was. Schild für Stel, Irgendwas kann ich noch herstellen Da würde ich noch gerne erstellen, bevor wir da reingehen. weiß du, tut schon wieder extra Zeit ein bisschen in Anspruch nehmen, aber was soll's, ne? Da können wir es auch nochmal mal hoch rein, Da können wir mit dem heiligen Trank hier rennen und au! wenn man ein wieder ins Team nehmen, aber... Also, ja, Wasser und Dinges braucht man, das weiß ich. Halt. Ich immer noch nicht gekämpft. Ja, mhm. genau, fliegende Gegner, das heißt, sie waren bestimmt nervig. Heuler. Irgendjemand nicht am Boden. Oh, schon wieder alle auf mich ey. Okay, dafür dagegen sind die wahrscheinlich nicht so anfällig. Gott er hat gesehen, ich bin einfach durch den durchgelaufen. Nur keine, keine harten Dinger. Dann gehen wir mal ganz schnell zurück und sie an dem dingen hoch und guck mal ob er immer da gott verdammt ich wollte jetzt ich habe gerade drei gedrückt und wollte verdammt noch mal einen heiligen trank einsetzen wenn wir nicht hier genervt werden von den gegnern oh. Oh, ist das so dämlich er fällt um dann fällt er schon wieder um kann ich noch gar nicht treffen, so Alter gewesen, da lohnt sich für was ich auch immer jetzt zurückgehe. Ich weiß nämlich nicht mehr. Vielleicht habe ich auch ein Hartz Leder gefunden und ich habe es nicht mitbekommen. das wäre natürlich sehr gut. gut ja, nur der Danilo, der geht zurück zu einer stadt um zeugs herzustellen Was haben wir ja, das hier war das Warte mal. war klar ist aber irgendwie genauso stark wie andere Egal, ja, neue Fähigkeiten. Abwehr-Effekt. Abwehr-Plus. So stärker, was wollen die eigentlich? So. Da kann ich nicht herstellen, dreck C ist Leder, nicht Hart Magie, was? Haben man noch gar nicht. Hm, Habe ich den noch nicht? der Wissenschaftler. Okay, Magie. Warum sollte er Magie haben? Kann aber keine Magie einsetzen. Oder vielleicht doch. Gut, dann haben wir uns hier noch mal diesen ein ding hoch nein gehe weg von mir dann haben wir uns ja mal hoch ich glaube dann verlieren wir wieder unseren heiligen Trankeffekt. effekt aber was soll's Nö, gut. Dann können wir zur zerstörten Stadt gehen. Mhm. Gott, diese Kameraführung, ne? Awesome. Ja, man das wird dann unser Dungeon für den nächsten Part, ne? gehen? Ich speichere mal, weil warum denn nicht? Und dann gehen wir kurz da reinschnuppern. Gucken, was da so ist, ne? Ja, bockram Die gefallene Stadt. 所に誰が来るって言うのよ。またいい加減また ja irgendwie eine freundin besuchen aber irgendwie gar nicht mehr, nein, nichts davon gehört. Pussy, <lacht> ちゃんと<笑><笑> 曲がり ja, irgendwie nicht. Wir riskieren unser Leben. Wir haben gegen zehn Monster vorhin gekämpft. Ignorieren vollkommen das Drama. Carol, Carol gefeuert. なんでも行かないんだろう。首。Carol, genki 言わ genki monday war ist... So, mein zu So, und wir haben ja Monster. Lass mich raten. Da muss ich. Okay. Hi. Tschüss. Ruhe degen sie noch mal am lernen ja alle. Ne? ausdauer sie, sie hat nur so viele sachen ja wie sie lernen kann man mal halb lang junge Wunderstroh. unser so eiskalt hier von raffi äh, stroh soll mehr verteidigung geben als okay ja, okay, ne? Warum nicht? Hm. Na ja, komm. Hier wollen unseren Hunden Stroht. Was hat von ein Viech? Hat aber noch nicht gekämpft, ne? Eine seltsame Fledermaus. Ehrlich, das ist die Beschreibung von diesem Monster. Ist aber nicht sehr stark. Was ist der Haken? Äh, äh, äh, äh. Haben wir irgendwann neue Charaktere haben? Ich weiß, es gibt noch eine ganze Menge andere karte Irgendwie laufen wir jetzt schon der lebigkeit mit diesen Leuten herum. Nicht dass ich was dagegen, aber er hat reinhard gelernt Sie nicht nach ein Erdbeben aus. Jetzt nie nicht mal ein Schuss, sondern mit etwas anderen. Vielleicht gibt es irgendwas was die Sperre aufheben kann. Wer ist mit diesen einen Schalter? けど、 das ist ein Knopf, den muss man drücken. ich ich wusste es. ich habe mich sofort bewegt. Ich dachte, ich wäre noch unter mir, weil ich genau wusste, hat wie kommt direkt auf mich los. was oh, Wasser gegen die Fischer einsetzen. Ich glaube nicht, dass die Gang effektiv sind. Pff. Ich bin über den rüber gesprungen, Mann. Geblieben. Das einfach nicht, Jetzt ewige Wegrennen, Na. Ja. ja, kling. カスタや ja. Mama, du hast noch fragezeichen Thera mich so gesagt. Dafür habe ich mir da irgendwelchen Das wäre so ein Schirm. Was? Gras der Seele? Ruhe. Meine schon vorher. da? Egal, ich würde sagen, wir gehen mal kurz raus, speichern und am Ende mein paar schon wieder 50 Minuten lang. Ich meine, das ist genug und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von The Tales of Headspace, die definitiv Edition. Ciao.